Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Seit meinem letzten Video ist inzwischen einiges an Zeit verstrichen. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich in dieser Zeit recht wenig für meine eigentliche Doktorarbeit tun konnte. Das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich am ZML gerade einiges zu tun, da zwei Projekte wirklich auf Hochtouren laufen. Eines davon wird wahrscheinlich, wenn auch nur indirekt, mit meiner Promotion zu tun haben. Deshalb werde ich es hier demnächst mal kurz vorstellen. Zum anderen bereite ich mich gerade auf eine ganz andere Aufgabe vor. Ich werde nämlich ab diesem Sommersemester am Institut für Berufspädagogik und Allgemeine Pädagogik in der Lehre tätig. Das heißt konkret, dass ich an zwei Didaktikseminaren mitwirke. Einmal die Fachdidaktik für Lehramtsstudierende im Fach Naturwissenschaft und Technik, besser bekannt als NWT, und das andere Seminar ist die Technikdidaktik für Ingenieurpädagogen. Ich habe zwar auch Lehramt studiert, aber der Fokus während meines Studiums hier am KIT lag auf den fachlichen Aspekten. Das bedeutet für mich, dass ich mich tatsächlich ein Stück weit in ein neues Fach, nämlich die Didaktik als Wissenschaft, einlesen muss. Das ist ziemlich spannend und hilft mir natürlich auch für mein Promotionsvorhaben. Immerhin soll es dabei um digitale Lehre gehen und die hat ja nicht gerade wenig mit didaktischen Überlegungen zu tun. Neben der Wissenschaft sollen den Teilnehmern auch praxisnahe Dinge für ihren späteren Beruf als Pädagogen an die Hand gegeben werden. Am Beispiel einer Videodokumentation kann man nämlich einiges an Überlegungen über Technik und Didaktik demonstrieren. Dazu habe ich zwei kurze Videos aufgenommen, in denen ich denselben Sachverhalt erkläre, nämlich wie unsere Instituts-Espresso-Maschine zu bedienen ist. Dabei ist das eine Video sehr spontan und kurzfristig entstanden, während dem anderen eine etwas intensivere Planung vorausging. Die Links zu den beiden Videos findet ihr in der Videobeschreibung. An diesen beiden Videos kann man ganz gut ableiten, worauf es bei einer solchen Videoanleitung ankommen kann und welche technischen oder didaktischen Schwerpunkte man setzen kann. Ihr könnt euch ja selbst ein paar Gedanken dazu machen und sie in den Kommentaren zu den Videos jeweils mit mir teilen. Mich würde brennend interessieren, welche Art von Video euch besser gefällt. Außerdem könnt ihr mir inzwischen auch auf Facebook folgen, wenn euch interessiert, wie es mit mir als Doktorand weitergeht.